Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr als Vodafone-Kunde trotzdem Kinox.to benutzen könnt. Erstmal kleiner Beweis, ich habe jetzt hier Google geöffnet, wir können auch die Seite aktualisieren. Das Internet funktioniert einwandfrei. So, dann gehen wir auf Kinox.to und ihr seht, es wurde gesperrt bzw. abgelehnt. Und das Ganze können wir jetzt einfach umgehen, indem wir in die Systemeinstellungen gehen. Dann unter Netzwerk. und auf erweitere Optionen gehen. Dann auf DNS und dann fügen wir den Server 1.1.1.1 hinzu. Also viermal die 1. Und ihr könnt noch als Backup Server 1.0.0.1 hinzufügen. Dann einfach auf OK klicken und hier noch auf Anwenden. Und das müsste es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Wir gehen wieder in Vivaldi, wir aktualisieren die Seite und BAM! Es funktioniert. Ihr könnt auch den Server so eingestellt lassen. Es könnte auch sein, dass dieser Server eure allgemeine Internetgeschwindigkeit äh, verschnellert. Und ja, das war's von diesem Video. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und adios amigos.